Geiles Gefahr. Wegen dem Sturm sind wahrscheinlich ja. wenige Leute unterwegs heute. Ich ja. bin auch so Spätschicht mehr oder weniger spontan. Ich hatte heute, heute Vormittag überlegt, man könnte mal eigentlich wieder irgendwo hinfahren. Und jetzt auf Arbeit habe ich mir gesagt, ach, scheiße, das, Schalte, das ist nie. Gehst du auf die Rechts ab, auf 66 Und das war jetzt so geiles Gefahren. Die Onkel ist im Radio. Und Tempomat bei 140 Schreien, das war einfach Erfolg. schön. Und jetzt hab ich Platz noch eine Abfahrt verbreitet oder zwei Abfahrten gehabt. Ich wollte eigentlich schon hier runter. Ja, wollte eigentlich bloß mal kurz was erzählen. Mehr oder weniger, weil ich mir vorgenommen habe, diese Woche ein Video hochzuladen. Und ich dachte, dieses Wochenende nicht schaffe, noch eins fertig zu machen. Da dachte ich fängt jetzt bloß mal kurz ein bisschen was zu erzählen an. Und zwar, ich weiß nicht warum, momentan kriegte ich immer wieder Werbung für solche komischen Stromspargeräte mit dem du bis zu 90% der Stromrechnung einsparen könnt, könntest angeblich. Was natürlich völliger Quatsch ist. jemand, der das nicht so halbwegs auskennt, der weiß, dass das, worauf die sich berufen, da nie klappen kann. Einfach weil das, weil die Gesetze dagegen sind, die physikalischen Gesetze, Ihr habt ja vielleicht im Physikunterricht, wenn ihr halbwegs aufgepasst habt, schon gehört von Scheinleistung und Wirkleistung. Und jedenfalls geht es da um induktive Lasten. Und dadurch entsteht eine Scheinleistung und eine Nutzleistung. Wirkle Wirkleistung. Und diese Geräte, die versuchen, das ein bisschen einzureden. Die tun das kompensieren. Und dadurch brauchst du dann nur noch so wenig bezahlen. Aber die heutigen Stromzähler, vor 30, 40 Jahren haben die Stromzähler es noch nicht gewohnt. Aber heutzutage äh, lässt der Stromzähler schon gar nicht mehr mitrechnen. Und sozusagen nur noch die Wirkleistung. Berechnen. Ich erkläre das, wenn ich, wenn ich das, das Ding gesetzt habe, noch ein bisschen genauer. Jedenfalls hat mich schon ein bisschen interessiert, was die da hier andrehen wollen, für bis zu 70 Euro die Redekosten. Ich habe dann noch einige Suche im Chinesischen Händler gefunden. Der ja, hat das Gerät für 2 Euro und dann nochmal mal 3 Euro stand. Also ich war knapp unter 5 Euro. Und da dachte ich, für 5 Euro? Das zahlte ich schon für das Geräusch. Und da ist ein Steckergehäuse das Ganze mal, irgendwas ich noch was Und da habe ich gedacht, okay, jetzt du das Geräusch. Ist natürlich, kommt aus China. und. Liefertermin ist dann erst Anfang Mai. Aber ich fand das eigentlich ganz interessant, was die da anbringen wollen. Und... Naja, habe ich jedenfalls mal gedacht, für 5 Euro kann man das schon mal machen. So, und jetzt fahre ich nach noch äh, Riesenrucks. Nee, ich bin gerade im Mühlberg. Das Besucherbergwerk F60 ist so ein Tagebau, so ein alten, alten tagebau haben wir dort ausgestellt. Und den kann man, ich glaube jetzt wegen Corona, kann man hochklettern, da haben die Führung gemacht und dir alles gezeigt. Habe ich vor vielen Jahren schon mal mitgemacht, so Und jetzt dachte ich halte ich da nochmal hin. Und da ist gleich ein See, beziehungsweise der See, den der ausgebaggert hat. Und daneben stelle ich mich halt hin und... Morgen früh gehen wir mal zu dem Ding. Ja, weil ich so mehr oder weniger ungeplant los bin, habe ich jetzt erstmal mein Mikrofon vergessen. Das ärgert mich eigentlich ein bisschen. Und weißt du, ein bisschen was habe ich zwar mit dem Kühlschrank genommen, aber habe kein Brötchen für morgen früh mit. Weil also muss ich mir dann irgendwo einen Bäcker suchen, weil ich was zu essen kriege. Ja, jetzt fahren wir noch vorhin. Machen wir noch einen gemütlichen Abend trinken noch ein Bierchen. Ist ganz schön stürmisch. Aber auch hatte ich jetzt die ganze Zeit Rückenwind. Ist gut gerollt. Bin auf dem Durchschnitt von 7,4 bei 140 über der Autobahn. Ist das ganz gut. Ja, vom Sturm selber habe ich jetzt im Auto nicht gemerkt. Wie gesagt, da kam ja auch direkt von hinten, da... ...ist ja nie allzu viel. Ja, also der Wind pfeift ganz schön hier. Aber auf Arbeit war es ja auch ganz schön doll. Da hätte ich uns bald sein Dach abgehoben. Von den Geräuschen her, die wir da hatten. Wir haben so eine Klappfenster oben auf dem Dach. Die haben ganz schön gerasselt. Und jetzt sollte doch da Ach so, hm. Typisch Deutschland, Internet habe ich hier gar nicht. Kann ich euch jetzt das Bild gar nicht einblenden, was die mir hier verkaufen wollen? Ach, das ist Serie, die ich mir runtergeladen Babylon Berlin, das sollte ganz interessant sein. Die gab es sogar offiziell zum Download. War auf der Mediathek von Robin Ja, hört man das im Video? Es pfeift ganz schön dolle hier. Aber ich ja habe eine, eine freie Flasche hier, ist 10 Baum weiter breit. Da hinten müsste müsst irgendwo ein See sein. Ich kann ja vielleicht nochmal die Karte einplanen, wo ich gerade bin. Aber ich habe ja hier okay Internet, da ist vielleicht eine Karte. Wenn man im Ausland ist, hat man überall Internet. Gerade in Rumänien, das war so geil. Du kannst wirklich überall gucken, wo musst du hin, wo willst du hin. Was gibt's es in der Nähe für Sehenswürdigkeiten, kannst du alles schön mal schnell am Handy gucken. Aber hier kaum bist du ein bisschen weiter weg von der größeren Stadt. Nichts, gar nichts. Das Auto hat ganz schön ausgeschüttelt die Nacht. Ich dachte, ich stehe auf dem Stolzstempel Sto Sto fest. Ja, ich habe noch halbwegs was zu frühstücken. Ja. Ich habe noch die Kekse im Auto. Da habe ich halbwegs zumindest was zum Frühstück. Ist ein ganz gesundes Frühstück, heute ich jetzt sagen. Und da werde ich dann mal Bette machen, Käffchen kochen. Bei dem Wetter habe ich nie unbedingt Lust, hier Stücke zu laufen, und spazieren zu gehen. <lacht> Da hinten gibt es irgendwo noch einen Tisch, Aber ich glaube, da komme ich ja noch weiträumig vorbei. Ich glaube, den muss ich links liegen lassen, oder besser gesagt rechts. Ach ja, der hier, der Laupa kommt sie hier. Zeige ich jetzt nur ins Bild, hier ja, ist ein großes Laupa. Und zudem neutrem gern so aus Ich ja, Ich bin weit weg. Weit weg von dem Käst. Ich würde auf der anderen Seite von dem Senarpark sein. Ich habe kein Internet, wo ich mir eine richtige Karte hier nochmal holen könnte. Auf der Karte ist ja nichts zu sehen. <lacht> Oh, oh, oh. Jetzt hat man hier einen schönen Blick auf den Solarpark. Ja, auf der anderen Seite von dem Solarpark gibt es ein Fenster. Schauen wir mal, ich komme da noch hin. Ja, hier hätte ich mich fast festfahren können. Ich habe es aber rechtzeitig gemerkt, dass das blöde wird. Beinahe hätte ich hier bleiben müssen. Ich hätte ja hier kaum einen Traktor gefunden, der mich hier rauszieht. Ja. The <laughs> day, Ich werde den Cache nie holen. Ich fahre einfach jetzt los. Da kann irgendwo mal rauskommen, wo es noch einen Cache gibt. Der ja, ja, okay. nie ganz so gut leben. <musik> The little bird, the Also, der Cache nennt sich der liegende Eiffelturm. Der liegende Eiffelturm. Juchobergwerk F. Die F60 ist eine der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt. Erbaut durch den VEB Tatkraft Lauchhammer. Vor Ort. Von 1988 bis 1991. Die F60 in Lichterfeld. Die letzte von fünf gebauten Seriengeräten in Betrieben von März 1991 bis zur Alterdienststellung im Juni 1992. Wir äh, gerade mal ein Jahr. 502 Meter lang. 182 Meter länger als der Eisenbahn. 240 Meter breit. Insgesamt 80 Meter hoch. 13.600 schwer. Heute 11.000 Tonnen. Nach der Umrüstung, Ölentsorgung und Ausbau von Baukuchen. Die Abraumförderbrücke ist eine den Tagebau überspannende Stahlkonstruktion mit eingebauten Bandanlagen. Die Gewinnungsseite, in Klammer Abraum, und die Verkippungsseite direkt miteinander verbinden. Die F60 diente der Freilegung der Braunkohle vom Abraum, also den Erdmassen über dem Lagergarten wurde nicht zur eigentlichen Kohleförderung eingesetzt. Die maximal mögliche Abtragshöhe des 13.500 Tonnen schweren Stahlgiganten war 60 Meter. Daher der Name erste. Die Förderleistung bei der Bagger betrug theoretisch 29.000 Kubikmeter pro Stunde, was einem Gewicht von 50.000 Tonnen entspricht. Mit dieser Menge Abraum konnte die Fläche eines Fußballfeldes rund 8 Meter hoch angefüllt werden. Die maximale Jahresleistung des Komplexes lag bei 130 Millionen Kubikmeter. Das Dödschen dürfte für jeden, der eine Größe von 1,60 nicht unterscheidet, erreichbar sein. Aber Achtung, hier ist es selten Selbst nachts ist hier ab und zu eine los. So, und nun viel Spaß mit unserem ersten Cash in Brandenburg, der von SRM, einem guten Freund und noch Muggel gewartet werden wird. Bitte einen Stift mitbringen. Happy Hunting! Anscheinend war die Dose an der Tafel mit der Karte von der Gegend her. Von dem Gebiet. Aber ich vermute mal, die hat jemand entdeckt, Wenn man da zuletzt gefunden wurde. Da hinten noch ein irf -Cash. Um diesen irf erfolgreich locken zu dürfen, sollt ihr uns folgende Aufgaben beantworten. Und optional ein Foto von euch und der F60 im Hintergrund mit an den Lok anhängen. A. Welche Mächtigkeit hat das abbauwürdige zweite Lause zerflöht in welcher Tiefe unter der Geländeoberkante konnte dieser gefunden werden? Welche Schicht, ah, äh. welche Schicht bedeckt das Astelausetür? Schickt uns die Antworten an Ron und anschließend dürft ihr Die Aufgaben kann man ja zu Hause raussuchen bestimmt schon in seinen Text beschrieben. Ansonsten wird euch ja bloß eine kurze Internetrecherche. Ich bin hier im Chemiekombinat mal angehalten und habe mir hier so ein Chemieteil geholt.